Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer netten Runde. Äh, Vollgeist! Oh, nice. oh shit! Oh, Ka oh Gott! Ich, ja, ich werde dem Namen gleich gerecht und falle erstmal schon auf die Schnauze. Äh, ja. Ich glaube, ich schaffe. wie man hört, äh. Juli. Jawohl, ich glaube, ich schaffe die erste Runde nicht. Ich hab auch schlecht angefangen. Kann man irgendwie sprinten? Nö, Nö dich Nee, hört sie nicht gut an. Oh, oh, oh, oh, oh. Was ist, wenn man die erste Runde nicht Oi. überlebt? Ja, dann war das. Scheiße. Ich glaube, ich bin oh, recht weit Oi. hinten. Oi. Hey, Nicht umfallen du. Los. Oi. Ist aber auch meine erste Runde, bei Nico ist schon... Die... Ui. Bei der hintere. Die, die beiden hintere. Scheiße, ne? Mann! Oh. Bist du drin? Dahinter. Ja. Schaff ich das noch? Jetzt ganz sicher nicht mehr. Da ist ein Abgrund, wie fies ist das denn? Ja. Oh, scheiße. Ja, was machen wir hier? Lass, so, neu, an. Lass neu anfangen. Lass neu anfangen. Okay, Ja, okay. <lacht> jetzt zum und David, hallo und herzlich willkommen. <lacht> okay, jetzt weiß ich, was los geht, jetzt mach ich. <lacht> ja, ey, die erste Runde kommt auch rein. Nee. <lacht> Doch? Nee. Ja, natürlich. Ja, okay. Ich glaube, wir wird die Runde hier anders. Ja. <lacht> Oh, ich bin ganz links. Und damit willkommen zur zweiten Runde, Fall Guys. Mal gucken, ob ich diesmal besser bin. Oh, Juri, oh, der hat mich runtergesch. Oh. Ja, du kannst wieder hochschlaufen. Also. Nein, aber Ich bin hinter Juli! Das gibt's nicht. Sehr gut. Erstmal die Schnauze nehmen. Ah, Juli, da ja? bist du. Hallo. Grad... Alter, ich werd hier. <lacht> What the fuck? Ja, lass mich doch einfach. Als ob du oh. durchgekommen bist. Oh. Oh. oh! Nein. Stehen bleiben? Okay. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, da oh. hoch, das ist so klipperig. Wie komme ich da hoch? Hochlaufen. Ich, ich komme nicht hoch, ich laufe... Ich laufe auf der Stelle. Okay. Doch. langsam. Wie langsam. Ja, du läufst was langsamer, weil es hochgehen und gibberig ist, aber du läufst da hoch. Na, nein, ich, ich hoch. bin auf der Stelle gelaufen. Am Anfang. Das, ja, das, das kriege ich, krieg ich hin. Das kriege ich hin. Ich komm weiter, ich komm weiter. Nein, stell dich auf, du letztes Stück. Nein, nein, nein, nein, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf. Als wenn die Tür nicht willst. Alter. Geh okay, auf. Wie kann braucht auch die Tür aufgehen? Will mich ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ich bin drin. Wie sieht's bei dir aus? schlecht. Oh nein. Nico, Nico. Ja, wow, okay. Jetzt bin ich drin. Als wieder raus. Ja. Oh Mann. <lacht> Jetzt hat's Juli einmal geschafft. Vielleicht, vielleicht erweitere ich ja mein Angebot auf zwei Streams am Tag. Äh Tag! <lacht> Nein! <lacht> Morgens und Abends im Stream. <lacht> <lacht> Pro Woche wollte ich sagen. Oh, warte, warum starte ich so oh. weit hin? Oh, nicht schon wieder die Drehteile. Ja doch. Siehst du? Shit, ich bin ganz weit hinten. Ich bin echt weit hinten. Ich will dir ja prinzipiell erstmal nichts schlecht scheißen. Okay. Wenn du das sagst. Weil dann kommst du auch schneller durch. Nein, nein, nein, nein, nein. nein. Nein! Du Sechs ersten unterwegs. What? Hoi. Aua! Okay. Das war's mit den ersten sechs. Oh, oh, oh, oh, Aua! Oh, oh. ey, Komm schon, komm schon! Was hast denn du für... Puddingbeine? So, äh... Vierzehnter <lacht> oder so. <lacht> Los, Juli! Das schaffst du! Ja! Yeah. Yeah. Challenge für heute geschafft. <lacht> okay, gut. <lacht> Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. <lacht> nee, jetzt machen wir schon weiter. <lacht> Was ist, wenn man runterfällt? Ist man raus? Ja. Wait, what? Ja, okay. Was willst du? Was willst du? Ja, ich stehe hier richtig. Ja, schon was? Der was? Der LOL! <lacht> <lacht> Wirklich? Hey, was war das? Was war das für ein Symbol? Hey, bin ich jetzt doof? Wait, gibt es immer drei Symbole? Jetzt gab es hier. In der ersten Runde gibt es zwei, jetzt gibt es vier, danach gibt es sechs. Hä? Ich bin... What? Ich war mir so sicher, dass... Mango, Mango, Ach so, zwischen Banan. den Platten kann man nicht durchfallen, da bin ich jetzt mal gesprungen. Mango, Banan, Traum, Mango, Banan. Oh Scheiße. Oh Gott, ah, Orange. Das hab ich mir natürlich nicht... Ich hab keine Orange gefunden. Ja, keine Ahnung, da wo die meisten Leute sind. Ja, Naja, genau. Na wir haben die zweite Runde gesehen. Ja, Hammer. Hammer. LOL. Was? Scheiße, lol, ich bin rausgeflogen. Ja, klar. Hä? Ja. Äh, sicher bist du raus. Aber hast du gerade nicht die Wand gesehen, da bin nur da bin nur ich runtergepunzelt. Ja, ja, weil du, du noch Spekt zugeschaut hast. Ach so. Nee, es sind ein paar mehr User schon rausgeflogen, aber die haben davor schon die Runde verlassen. Ah, okay. Das ist meine absolute Schwachstelle. Ich hasse dieses Ding. Diese Map hier, oder? Die, also diesen dieses Ding, wo der Schleim dann hochkommt, weil ich verkacke das immer, immer. Ach dann, da, kann man, da kann man abkürzen. Ja. Funktioniert grandios, wie du siehst. Ja. <lacht> Leute. Und Leute, du bist raus? Ja, ich bin schon im Schleim versunken. Oh. Ne, wenn du mit den Le Leuten mitläufst, dann äh, kippen die Wippen Hunde und Fenchungen. Oh, oh, Weil guck, oh. jetzt sind alle auf dieser oh. Seite und jetzt kippt es natürlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey, ey, ey, ey, Und ja, du kannst runterfallen. Da passiert nichts. Ja, schon klar. Ähm, oh, ich habe ein Problem. Oh, oh. Die ganzen das Leute sind rechts recht lang recht gedauert. Recht. Das ist schlecht. Ich habe ein, hab ein Problem. Okay, geschafft. Oh. oh, oh, oh, oh, Das ist meine Wippe, geil. Ich hab ich hab gerade voll lang warten müssen, Mann. Oh oh, oh, oh. oh. Oh oh, oh oh, das ist schlecht. Oh. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. nein, nein, nein, nein. Hoch da. Nein. Nächster Checkpoint. Ach Leute, es gibt Checkpoints. Oh, doch. Ja. Ich dachte ich schon, ich bin raus. Oh oh. Nein! Nein, hoch Alter, da. Alter, Alter. Oh. Fuck off Mann, wieso legst du dich hin, wie so ein faules Ei? Ich hab ein faules Ei, guck's dir doch mal an. Oh oh, nein, das wird nix. Komm schon. So. <lacht> ich mach. Ui! Ich <lacht> bin drin. Ja, und ich war der siebte. Lol. Komm schon, komm schon. Komm schon. Du kannst es. Oh Gott. Ey, äh, ich bin raus. <lacht> Warte. mich nicht, ja, Ich glaube nicht. Ich glaube Arsch! Oh. Wow, <lacht> das wäre jetzt schon. Ja. Nicht, nicht accurate. Aber es könnte, wenn du jetzt wirklich durchkommst. Ja, ja, ja. Könnte es noch gehen. Echt? Nein. Okay, jetzt nehme. Sicher? Es ist noch keine Zahl ja. hinzugekommen, doch jetzt eine. Komm schon. Lila, Lila, komm runter. Lila.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 Moment, was macht der Hammer? Was der Hammer halt macht? Dreh. Bewegt es sich von rechts nach links. Im Kreis. Komm, her. Ja, komm, schon, komm schon, komm schon. Oh, diese Dreckskugel, Mann. Ja, ja, ja. ja. Oh, shit, ich bin sehr weit hinten. Das könnte okay. bei mir eng werden. Vor allem, wenn man runterfliegt. Was ist oh, das hammer, denn? Oh, Hammer, komm. Bitte, mach mit. Oh. Was ist das denn? Naja. Let's Was ist let's... das denn? Das... Lol. Naja. Lol, der Hammer ich ist ja mega geil. Ja. Falsche Richtung. Hammer, hammer ist hammer geil. Hat dir geholfen? Nein, ich bin okay. raus. Wow. Ich habe vergessen, naja, da willst... hab vergessen, dass da der Abgrund ist. <lacht> ich dachte, ich kann mich vor den ha Ich dachte, ich kann mich vor den Hammer hinstellen. Wow. Ah oh, Mann. Ja, komm, ich guck noch eine Runde zu, ich muss ja lernen. Ach so. Ich dachte, es gibt immer, hä? Okay. Ja. Ja, es gibt immer halt Vier Teams. Nö. Alter, Nico, was machst denn du? Nix Gutes, nichts gescheites. <lacht> du bist noch nicht mal durch ein Reifen durch. Ach echt? Hier ist sind <lacht> irgendwo ein Reifen. Da vorne jetzt, wow. Warum sind die alle auf der anderen Seite? Ja yeah, hier jetzt. Ist... <lacht> da hinten sind doch laut, ganz viele. Du hältst. <lacht> Was machst du Da! Jetzt! Nein! <lacht> kein jetzt, da Mütze, da. Mütze, da. Blau Wo? Warum ist er wieder weg? <lacht> Nico Wo? Ich sehe keine kein Eins Ich geh auf die andere Seite Ich bin bestimmt nur auf der falschen Seite Jetzt sind hier keine Reifen mehr. Ernsthaft? Alter. Boah, ich komme mir leicht verarscht vor. Hey Nico, eine Frage. Hast du schon mal einen Reifen geschafft? Jetzt ja, aber der hat nicht gegolten. Ne, hab ich nicht. Ist dein Spiel, sagst du? <lacht> Hier, <lacht> ja, jetzt, ja, jetzt, komm, jetzt, ja! Nico. ein Punkt. Das ist aber sehr eng, holy shit, das ist gerade eng, Nico. Oh, easy, den habe ich gemacht. Ja, dann hast da du gemacht. Der, ne? das ist zwei, zwei gemacht. Das Nein, ist roten, drei Sekunden, äh, rot ist raus. Nice. Leute, wir haben 60 Längerung. Punkte. Verlängerung. Ja, wir haben 60 Punkte. Du musst dir nicht weiterhelfen, wa? Nö. Okay, <lacht> gelb ist raus. <lacht> Jetzt sind alle von hm. Team Gelb raus, oder? Ja. Oha, krass. Du, du, du, du, du, du. Jetzt geht's wieder 10 Mal. Teamspiele sind ja mega also Hassi, je nachdem ja mega stressig komm blick los los hoch da hoch da jetzt ja. Geh mich weiter. Ja jetzt jetzt jetzt jetzt jetzt jetzt. jetzt, jetzt, jetzt. Ich komme gerade mal. Ja, Nico komm komm komm komm komm. Lol. Lol Leck! Was für ein Leck? Bei mir warst du gerade oben auf dem Ding und dann nicht mehr. Lol. Lol. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Nico ich glaube das wird nichts. Nee. Ich hasse dich. <lacht> Ihr schiebt gerade von beiden Seiten. Das ist natürlich auch schlau. Alter! Jetzt! Also du bist jetzt der Letzte dort. Vorletzte. Vorletzte. Bye. Dieses Grab mit Shift funktioniert auch nur. Oh! Oh! Nico? oh. Nico? Das sieht gut aus! Das sieht gut Nico? aus! Dafür, dass ich so einen Müll da zusammen ge geschafft habe vorhin! Geil! <lacht> Was hast du? Wie hast du das jetzt gemacht? Keine Ahnung! Dafür, dass ich vorhin so einen Müll gemacht habe! Finale, hab. oder? Nee. Das könnte sein. Wow. Ja. Meine ja. Chance. Du musst springen, du Held. Wieso läufst du alles ab? Damit die anderen da, da durchfallen. Du bist assig. Wow. Oh, jetzt hat er dich betrayed. Nico, es Bitte. gibt ein Ziel, nicht als erster Ausscheiden. Oh, oh. Echt? Ja. Alter. Spring doch! Was? Alter. Okay, da bin ich jetzt gerade durchgefallen. Ja. Okay schon assige Leute in dem in dem Finale ja klar na ja. ja, gut ich hoffe ja. es gefallen wenn ja lasst gerne ein Like da äh, Abonniert vergessen. noch ein bisschen fürs nächste ja, Mal. ja Juli der kann halt nichts aber ne? ja das war halt schon immer man so man kann ja trainieren, trainieren geht aber ja. über studieren heißt ja trainieren geht über studieren mhm. <lacht> <Ja>. genau <lacht> genau so <neu> ist es. <lacht> Ja, ich schalte auch beim <lacht> nächsten Mal wieder ein. Tschüss. Tschüss.